Hallo und Servus beim aktuellen Vitaltipp. Jetzt ist Spargelzeit. Magst du Spargel? Und wenn man Spargel isst, dann wundert man sich oft, dass man am WC äh, ziemlich stark riecht, also der Urin riecht nachher so stark. Woher kommt das? Mit was hat das zu tun? Im Spargel ist Schwefel drinnen. Und Schwefel ist an und für sich eine gesunde Geschichte für den Darm. Äh, und Spargel ist extrem wasser- und harnt harntreibend. Und das ist ja gut, das entgiftet ja. Und deswegen, wegen diesem Schwefel, riecht unser Urin nachher stark. Wenn man zu viel Spargel isst, nachher ist es auch wieder nicht gut. Nachher ist es zu viel Schwefel für uns. Und äh, es ist halt wieder die gesunde Mitte. In dem Sinn, genießt den Spargel, kaufen am besten lokal und regional ein und ähm, freuen wir uns, dass er jetzt da ist. Fiatis, Servus, mach's gut!